Jetzt spiele ich erstmal mit euch für einen neuen oder Vollen Was habe ich noch? Wir spielen jetzt erstmal eine Runde. Fall Guys Day at the Race Squad. Ich mir das Spiel auch sehr viel Spaß macht. Im nächsten Video ist ich sie wieder auf Deutsch zu Also, wenn ich noch ein paar andere spiele... ...spielen soll, ist die, die ich jetzt spiele. Ich spiele jetzt gerade aktuell ein paar häufiger und die anderen mal weniger. Ja. müsste... Ich ja, ja einfach nur was schreiben. Ich mache so mehr Vielleicht mehr Nintendo Speed oder... Ja, keine Ahnung. Steve got shot E stehe ich nicht. Ich einen Ich nicht aus. ich Ich mach mal Schreibt mal eine Bewertung von 1 bis 10 in die Kommentare. <lacht> ich weiß nicht, äh, ich, entschuldigung, wenn es gerade laut war. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das hier rauskacken soll oder ob ich da einfach über scheiße, ich glaube, ich rede. Ich da einfach über Scheiße. Aber das gibt es schon. Das soll ich werde was so. Steckt wieder super viel Arbeit und ich fand es einfach nett von euch, wenn ihr mir da und mir auch zeigt, dass ich Legs. Ich würde gerne meinen ersten Win holen. Ich kann ist Track Attack. Den kann ich zwar nicht, aber. das Spiel. Das ist meine erste Runde Track Attack. Ich hab's nur einmal gemacht, aber da konnte ich. Und ich, glaube ich, jetzt letztes Mal ist auf jeden Fall Kacke. Zu oh. Und von der Runde wird man nicht gut sehen. That's it, girl. Ich mach mal... Ich mach's mal so. Oh, oh, oh. Ich so. Aus. Aber ich mach's Ich werde Ich, ja. Ja. Heute ich wahrscheinlich Ich Ich Okay Leute